<lacht> oh. ja, willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Das sagst du jetzt hier nicht mit dem Wasser in der Hand? Also Entschuldigung. Äh, willkommen äh, bei den Testoleros. Das ist natürlich wieder Einfach mal ein klarer. Ein so, klarer äh, zwischen die Biere, das ist ganz ja wichtig. Um die Geschmacksneutralität wiederherzustellen. So, also. Willkommen bei den Testoleros. Ähm, Bier-Tasting, nächstes. Der odin Datt Honigbier, göttlich milder Biergenuss. Wir werden es testen. European Breweries Competition Was das denn? The Beer Tasting Award European Breweries Competition mhm. Also wieder ein, ein Stern, ein, ein Abzeichen, jetzt europäisch ne? Oh, Was wir davon halten sollen, das werden wir dann sehen Also im Prinzip, das ist zwar nach dem deutschen Reinheitsgebot, aber ist halt Honig bei ich kann schon mal sagen. Nee, das zielt nicht. Das ist na, nicht nach dem deutschen na, Das wird halt nicht nach dem deutschen Realität, ne? Ich kann schon mal ähm, eine Prognose abgeben. Das ist äh, Blech. Hm, nee. Ich würde sagen, das ist Bronze. Silber wird es, denke ich mal, nicht erreichen. Von der Geschmack. der Schmack, ich, bin, ich bin nicht gespannt auf den Geschmack, aber ich muss ganz ehrlich sagen.. Das traut mich. Ich, ganz ehrlich gesagt, ich habe es ja nur genommen, weil der Odin-Trunk und Honigbier stand, da. Ja. Also du bist der Protokollführer. Also, also die Werbung hat voll, ge voll geholfen. <lacht> ich bin voll äh, drauf reingefallen, war nicht, das werden wir sehen. Das ist ja einfach weh. Wird interessant. Odin-Trunk. Wahrscheinlich direkt aus Valhalla, Brauerei Valhalla. Ja, klar. Wem Tor wird es denn übernehmen, die Brauerei. So, deutsche Drainheitsgebot ist natürlich durch den äh, Honig hier halt nein, nein, nein. nicht gegeben. Das Image, ja Odin, naja, <lacht> Odin ist äh, der äh, Göttervater, der hat natürlich ein Muted image den kennt man überall. Ne? Mehr als den Punkt kann er da nicht geben. Ne? Wo sind denn seine, seine Raben, wo ist Thor? Weiß ich nicht, aber der Speer des Odin ist auf jeden Fall da. Ja, ich glaube mehr als den Punkt gibt es wirklich nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht der erste Hersteller, der das macht mit einem Odin-Trunk oder Honigbier, sowas. Hm. Flaschenoptik. Was hat das überhaupt? Was ist. Sag mal, siehst du immer mal, wenn wir. <lacht> Ach hier, 5,4. Also ziemlich. Flaschenoptik, ja, also ziemlich sporadisch, ja. Ein bisschen orange, schwarz. Ja, also. Rückseite ist ansprechend. Ja, genau. Die Rückseite ist ansprechend, ja. Das stimmt. Ja, komm. Ne? Halt also es fing gut an, hier. Und ne? ist halt auf der geschätzten Punkt. Ja. Und dann reicht das aber auch. Würde ich sagen. Ne? Weil ansonsten ist ja hier nichts. Ja, hier mit der Bierdeckel ist auch noch gut gemacht. Ich würde, wenn überhaupt, zwischen 1 und 2 tendieren. Naja, nee, 1 Punkt. Gut. Ich zwar noch nicht, warum der hier einen European Star Award bekommen hat. Für was? Das ist dann immer die Frage. Funkfaktor. Das oh, ist schon das Testen wir natürlich mit der guten Cap Gun. HKP1 Genau Das tut nicht <lacht> Das tippst du ja nicht Ja toll, jetzt hast du in dem Moment geschossen, wo ich gepumpt habe, geht eigentlich störe aber ich, ja, das jetzt müssen wir das nehmen, das, das, ja. das ist Standardfumpe. 1. Ja. ja, das ist wirklich so. Ich dachte, wir kommen kommt mehr raus. Ich bin ja so Es ist so heiß hier. Sind hier im Theater ein? Ja, das stimmt. Denkst. Das ist wirklich so heiß. Oh, ich so bin so fett bin. Wow, hier ist keiner fett. Hier ist nur einer fett und der ist nicht fett. Sprudelbieroptik. Sprudel oh, interessant, so dass das der jeder sieht. Den da sieht. Ja, nicht mehr die oh. Popels da drin. Jetzt das riecht wie Schwarz Bier. mit Honig. Aber es ist mit Honig, oder? Ja. Aber riecht wie Schwarz. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Oh, oh. oh das ist schön. Das ist schön, also das ist ja wirklich, also, ganz ehrlich, das ist schön. Also, Sprudel ist gut, ja. Also von mir, Sprudel ist, der Sprudel kriegt von mir zwei von drei Punkten, und ja. aber die Bieroptik, äh, finde ich, volle Punktzahl, drei Punkte. Ja, ey, komm, guck dir das an, ey. Ich meine, geht's denn besser? Also ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt besser geht. Ja, dann halt drei Punkte. Ja. Gaumen Liebe oder Gaumenhiebe, Hiebe? Wir werden sehen, merken. Zum Oder. Auf Odin. Auf Odin. Verzeihen die da? In Skandinavien Skol. und so? Skol. Skol, Odin. Also Richten tut es schon mal ganz gut. war nicht nach Honig, aber. Muss ich muss noch mal trinken. Oh was ist das denn, ey? Boah, da ist ein Fehlgeschmack drin, ja, Scheiße. Was ist da denn? Wo? Ein Fehlgeschmack ist da drin. Also ich trinke das und merke sofort und freue mich und dann klatscht mir auf die Zunge. <lacht> das schmeckt einfach sch nicht gut. Das ist wie abgestandenes Wasser. Finde ich. Abgestandenes Wasser, erst oh, kommt diese... Hey, diese erst kommt diese Vorfreude, ja. diese, diese. Hm. Hm? Hm. Vorfreude, abgestandenes Wasser, Honig. Oh, ey. Das ist wie, wie als wenn er wenn ja so hier macht, so. Quatsch, ey. Und dann so. Ja? In der Mitte das ist es wie abgestanden Wasser. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist wirklich wie abgestanden Wasser. Ah, <lacht> das sind die drei italieni. Uni Trunk. Oh, verträgt das bestimmt. Mhm. Da kommt was da mitten drinne wirklich milder Bier hier los. Da, da, da fragt mich jetzt, wie, wie das schmecken würde ohne diese, ohne diese Honig Honigmäßige. Weil, das, Honigmäßige das, das kommt ja gut drüber, ja. Also das ist ja ideal, also finde ich persönlich. Also ich muss auch sagen, schade. Schade. Also mir schmeckt das nicht als wenn du spülwasser so dazwischen hast also oh. ja, so ganz komisch Nein. als wenn der als wenn der, der, der honig das so ein bisschen versucht zu übertünschen. weil heute die sonne scheint den punkt ja das ist ja hart Was ist denn der Ja, der ist gegeben ne? Also, ich das, äh, wenn es das Bier gibt, dann würde ich das nicht trinken. Ja, auf keinen Fall würde ich das trinken. Also, Wicke Faktor 0, Spezial. Ja. Ich das jetzt, wenn du könnte jetzt für Oli einen, einen Punkt hier mal. ansonsten. Gut, geben wir einen Punkt, Uwe. Äh, wenn es nicht schmeckt, wird der Uwe auch scheiße sein. Ja, der scheiße. So, na, das ist ja mal vernichtend. Du hast vorhin gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja, Tja, das war ja wohl ein Trugschluss. Hast du schon zusammengezählt glaube Ich hab nicht Ich trug mich ja an. nicht. <lacht> 1, 2, 5. <lacht> 6, 8, 9, 10 Punkte. Ist das schon Blech? Ja, das ist, ist das ist schon Schrott? Ne, das ist noch, das ist noch Blech ist schon Blech, das ist Blech, ja. Oh, wir möchte aber nicht Schrott trinken, Nun, Oh Gott, ich glaube, wenn wir Schrott trinken, dann ist uns, äh, Punkte, das ist Also 10 Punkte, ja, Blech gibt es bei uns, von 6 bis 12 Punkte gibt es Blech. Das kann weg. Das ist optimal Blech. Ja. ja, Blech kann weg. Das kann auch weg. Das trinkt nicht aus. Hey, nee, danke. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Wir trinken jetzt erstmal einen schönen Tasse, oder? Um erstmal unsere Leber ein bisschen zu beruhigen, weil die... Was gibt ja. es denn im nächsten Video? Jetzt. Ja, was gibt es denn im nächsten Video? Ähm, im nächsten Video gibt es eine Überraschung. die Vielleicht, glaube ja. ich, aber nicht zeigen. Die muss ich wohl Nein, es gibt ähm, ähm Benauer biere sag Ich sage jetzt mal, unter anderem. Und zwischendurch kommt noch der Held und der Entgegner des Monats Juli. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Abonnieren. Kommentieren, liken, teilen, hier teilen. Und liken. Und, und abonnieren. Und kommentieren. Aber Hauptsache abonnieren und äh, Glocke aktivieren und liken und teilen und abonnieren und liken und teilen. Bis demnächst.